Heute ist es endlich soweit, das dritte Rematch in der Liga von Pokémon Leuchtende Perle. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, wer hat bitte Zeit dafür, seine Pokémon hochzuleveln? Weil, glaubt mir, das wären die schwer schwersten Kämpfe im ganzen Spiel. Und naja, ich müsste dafür noch ein paar Level hochleveln und da habe ich gar keine Lust drauf. Also, was macht man in so einer Situation? Ich nenne es sonderbonbon spam Falls ihr euch fragt, warum habe ich 35 Sonderbonbons? Nein, ich habe sie nicht geteatet, die habe ich ganz normal in diesem Spiel erhalten. Wie fragt ihr euch? Es gibt in Jubelstadt, seit ich glaube dem letzten Update oder so wurde das endlich mal freigeschaltet, kann man dort irgendwo nach links gehen zu einem GWS und dort kann man dann global Wunder tauschen. Also du tust einfach irgendein Pokémon rein, tausch es dann mit anderen Leuten und wenn du oft genug getauscht hast, kriegst du einfach so Sonderbonbons geschenkt. Ja, so einfach kann das gehen. Und ich werde jetzt einfach meinen Pokémon die Sonnebomax geben. Hm. Ich weiß aber noch nicht zu, genau, bis zu welchem Level ich das machen will. Ich glaube aber, ich mache alle bis auf Level 88. Oder 90. Ich glaube, ich lasse es erstmal bei 88 und gucke, äh, wie ich damit vorankomme. Du So, und dann würde ich sagen, wollen wir es doch mal versuchen in der Liga. Ich hoffe, ich war einkaufen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich werde es gleich herausfinden. Im Kampf gegen den ersten Top 4 Typen. Hat der das gleiche oder was anderes? Hallo, Michael. Ich habe im Gefühl, dass du hier früher oder später wieder vorbeischauen würdest. Wenn man so oft gegeneinander kämpft wie wir beide, dann spürt man sowas einfach. Und ich kann sehen, dass du viel mehr her machst als bei unserem letzten Aufeinandertreffen. Das ist das gleiche kann ich auch von meinem Pokémon behaupten. So, dann will ich jetzt mal zeigen, wie krass geworden bin. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben einen heftigen Kampf vor uns. Er wird uns jetzt demonstrieren, wie schwierig diese Liga eigentlich wird. Ich hoffe, ich habe Tricky gut genug dafür trainiert. Wir haben einiges durchgemacht, Tricky. Jetzt zeig ihnen, was du drauf hast! Oh, aber er darf anfangen und Antikraft ist leider sehr effektiv gegen mich. Oh ja, das hat viel Damage gemacht, auch wenn die Animation, Animation überhaupt nicht so aussah. Aber nur so ein paar Steine auf mich drauflegen, ganz sanft. So, okay. One-Shot. Ist ja auch normal. Das Feuer ist sehr effektiv gegen Käfer, das sollten wir ab diesem Zeitpunkt wissen. Da draußen, die zugucken? wollte wolltet ihr wissen. Du, du, du, du. So, Scaraborn macht mir ein bisschen Angst. Oh, aber Tricky hat mich ganz so lieb und hält für mich durch. Heißt, Scaraborn ist jetzt, glaube ich, down, oder? Komm schon. Yep. Okay, sehr nice. Jetzt schon zwei Pokémon down. Ich kann übrigens nicht sagen, wie lange wir hierfür brauchen werden. Wahrscheinlich zwei, drei Folgen. Würde ich mal vermuten. Vielleicht auch weniger, je nachdem, wie schnell ich das Ganze angehe. Und nein, ich war nicht einkaufen, aber das ist nicht so schlimm. Denn ich habe ganz viel Top-Genesung und glaubt mir, die werden wir auch. Äh ich kann mich jetzt sogar schon benutzen. Ein paar davon. Aber ich hätte definitiv mehr einkaufen gehen sollen. Das habe ich nicht bedacht. Ich habe gedacht, ich habe noch genug, aber anscheinend habe ich viel gebraucht in den letzten Folgen. I don't know. Äh, wir können jetzt weiter kämpfen. Nächster Flammenwurf. Die Beldra ist das Problem. Es ist äh, Drache und äh, kann auch sehr gute Attacken lernen. Und sollte schnellstmöglich... effektiv. Dann habe ich da irgendwas falsch verstanden bei dem Viech. Oh Gott, ich weiß nicht, ob wir jemals einen gesehen haben, also laut äh, meiner Attacken hier anscheinend nicht, weil sonst würde er stehen, ob es effektiv alles ist oder nicht. Ah ja, ja. ihr seht auch schon, dass Scorpion übrigens ein neues Item hat, und zwar das ein Giftschleim, das ist wie ähm, Überreste, nur besser für Gift-Pokémon, dass ihr Bescheid wisst. Äh, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß wirklich nicht, was ich gegen den mache. Ich glaube, ich versuch's mal mit Tails. Weil ich glaube, wir sind gegenseitig normal effektiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie Donnerschlag oder sowas erlernen kann. Also kann natürlich sein. Aber ich gehe mal nicht von aus. Okay, ich habe es gerade noch so überlebt. Ganz ehrlich, ich gehe drauf. Ich versuche ihn zu verbrennen. Das ist meine Taktik jetzt. Weil ich glaube, ich werde es nicht überleben den nächsten Angriff. Außer es liebt mich, wenn ich so viel Glück habe, aber ich glaube es nicht. Okay, aber die Beltras fast down. Die Beltras ist fast down. Und bisher sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Vor allem, wenn ich jetzt mit Schnurrgast reingehe. Schnurrgast ist ja fastes Frick. Und wenn ich da jetzt von meinem Leben sehr viel Damage machen kann, dann sollte das alles ah hassen top genesung ja hab ich da ganz vergessen dass ihr so lustig drauf seid oh mein gott okay ich hätte von anfang an schnurgas reintun sollen ich habe mein schnurgas äh ja nicht ernst genommen schon schon easy ich weiß nicht ob es am lebenord lieb ob Lebenort dran liegt ob es deshalb so krass ist gerade aber ja, ich bin sehr froh darüber. Weise, da können wir eigentlich wieder Tricky reintun. Einmal kurz heilen und dann gucken, ob ich einen Attack machen kann oder ob ich ins down gehe. Ich traue mich jetzt nicht sofort anzugreifen, ich will mich lieber heilen. Aber ihr seht schon, ab jetzt haben die auch alle sechs Pokémon. Ja, also die äh, scherzen hier nicht mehr rum. Die meinen es jetzt ernst. Ja. Oh Gott, ich fühle mich jetzt wäre ich in der Challenge, weil ich so wenig High items habe, aber... Ich meine, für die einen oder anderen ist das bestimmt interessanter, wenn ich nicht so viel heilen kann. Von daher hier, bitteschön, für euch. Keine heil also Schon, aber nicht wirklich viel. Trotzdem sollte es eigentlich genug sein, obwohl bei Cynthia bin ich mir nicht sicher. Aber lassen Sie erstmal zu Synthia kommen. Ja, das wird glaube ich noch dauern. Oder oh, neben. Oder nee. <lacht> hat irgendwas gegessen. Wahrscheinlich hat sie überlebt. Nö, ne, bringt nichts. Okay, nice. Naja, schützt irgendwas und hat nichts ha ha, ha, ha, ha, ha. So, letztes Pokémon ist ein Pion Draghi. Jetzt das, das gleiche, was wir hier haben: Gift und Unlicht. Ja, weißt du was? Das kann ruhig Chill machen. Das ist kein Problem für ihn. <lacht> Noch ist nichts entschieden. Wir geben nichts. Wir geben bis zum Schluss nicht auf. Merk schon, heute kann ich nicht reden. Aber wer braucht schon reden, wenn er hier austeilen kann und allen zeigen kann, wer hier der richtige Champ ist. Ich will zum dritten Mal Champ werden, ja. Cynthia soll endlich mal da weggehen und mich dort 24-7 stehen lassen. Und das ist das, was ich eigentlich tun sollte. Ich habe verloren, aber immerhin konnte ich dir zeigen, wie großartig Käfer-Pokémon sind. Das war der erste Kampf, der hat uns gezeigt. Dass es wirklich schwierig geworden ist. Ah, da werden die Erinnerungen wach. Ich weiß noch genau, wie mich bei meiner ersten Begegnung mit Pokémon ihre makellose Schönheit sofort in den Bann gezogen hat. Eine Schönheit, die für sie lebensnotwendig ist. Die Niederlage gegen die Schmerz war sehr, aber ich werde weiterhin nach Perfektion streben, um aller Welt zu beweisen, wie unglaublich toll Pokémon sind. Jaja, laber du mal. Laber du mal. Okay, aufgepowert und ready für den zweiten Kampf. Bis da sieht es ganz gut aus, aber ich habe wirklich große Sorgen. Weil ich glaube, das wird ab hier nur noch, nur noch viel, viel, viel, viel schwieriger. Aha, wenn das da nicht Michael ist. Da trifft man dich eine Weile nicht und schon bist du kaum wieder zu erkennen. Du wirkst deutlich erwachsener. Ach, da muss ich gleich an meine eigene Kindheit denken. <lacht> du hast sicher besseres, als deiner Erinnerung einer alten Frau zu lauschen, oder? Lassen wir statt Worten lieber Taten sprechen. Möge der Kampf beginnen. Genau, so sehe ich das auch. Du, du, du, du, du. Die tun so, als wäre das schon irgendwie Jahre her, dass wir zuletzt gekämpft haben. Das, das waren literally Tage, höchstens Wochen. Also. Na ja, gut, ne? So, und ich wusste, dass die Welser Vel als erstes rausschickt vom letzten Mal. Deshalb habe ich diesmal Chelterra nach vorne geparkt. Damit wir nicht erstmal tauschen müssen. Okay hoffe, die Beere lässt es nicht überleben. Doch, leider schon. Okay. Naja, passiert. Ja, reduziert den Schaden. Nice, Eisstrahl Daneben. Und du bist schon mal down. So, und jetzt können wir Tails den Rest machen lassen. Glaube ich. Ich kann mich nicht mehr eins zu eins zum ähm, zweiten Rematch erinnern. Oder allgemein das den zweiten Match. Zweite Rematch ist der ja das hier theoretisch, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Nidoking! Da kann eigentlich. Nidoking drin bleiben. Oder Tricky. Oder Tricky. Ich weiß es gerade nicht mehr. Nidoking. Ich habe nicht erwartet, dass sie jetzt sofort mit Nidoking anfängt. Als ihr zweites Pokémon. Aber. Dann ist das wohl so. Nidoking, ja. Warum ist das so klein? Oh Gott. Wir haben noch nie gegen Nidoking gekämpft. Wundert mich ein bisschen. Aber na gut. Oh yeah. Daneben, Freundchen. Tja, ich schätze, deine Trainerin liebt dich wohl nicht genug. Oder du liebst deine Trainerin nicht genug, wie auch immer. Kein Bündnis miteinander. Kein stark genuges Bündchen. Äh, ich schätze, ich kann noch drin drinbleiben. Du, du, du, du, du. Vielleicht macht das Tricky einfach alles hier. Wollte eigentlich, dass Tate das macht, aber... Tricky macht einen guten Job gerade. du hits alles? Kein Problem. Und wie viel halt du? Ah, das könnte knapp werden. Das könnte sehr, sehr knapp werden. Oh, Erdbeben wird mich killen. Ja. Yep. Erdbeben ist eine sehr starke Attacke. Vor allem, wenn es sehr effektiv ist. Ay Na gut, dann macht halt Tails alles, ist auch okay. zwar erstmal gucken und so, aber nee, einfach drauf da jetzt. Zack drauf, bums, besiegt. Bam, Das war richtig cool, Mann. Oder wow, wow. Mahmoodle, genau jetzt brauche ich Tricky. Bei einem Eis-Pokémon. <lacht> oh Gott, kann ich da mal was einsetzen? Ah, ich bin sogar sehr effektiv. Okay. Hab ich vergessen. Tut mir leid. Ich bin vergessen. anscheinend. Das sollte ich überleben. Ja. Da es nicht sehr effektiv ist, wird es mich nicht one-shotten. Ich glaube genesen kannst du ruhig machen, wenn ich critte, bist du sowieso down. Vielleicht habe ich auch Glück, ich mach irgendwie mehr Damage. Oder weniger. Ne, ich war. war das weniger? Ich glaube, es war ungefähr gleich, oder? Ich weiß halt nicht, was schneller ist. Ja, schneller, oder? Nee, ich bin schneller. Okay. Ich war mir gerade nicht sicher, das war, war gerade ruhig. Ich war wirklich nicht sicher, ob er schneller ist. Zum Glück nicht. Ich habe es einfach riskiert, weil ich mir dachte, eigentlich müsste doch Tails etwas schneller sein. Und das bewahrheitet sich. Hippotherus! Da bist du mal wieder, mein Freund. Ja. Hypoteros wird Probleme machen, das sehe ich jetzt schon. Und vor allem ist das nicht mal ihr letztes Pokémon, also ai, ai, ai. Und ich weiß, wir sind jetzt ungefähr 10 Level über, mit all unseren Pokémon, im Vergleich zu den Gegnern, aber ihr merkt doch, wie hart die Gegner jetzt reinhauen, im Vergleich. Weil wenn wir auf dem gleichen Level wären, dann würden die uns die ganze Zeit one-shotten und das wäre nicht so gut für uns. Okay, mal gucken, ob das Shelterra hinkriegt. Ich glaube, Hippo könnte ein bisschen schneller sein, aber ich riskiere es. Nee, ich bin schneller. Eigentlich sind die starter man doch immer eigentlich ziemlich schnell und da haben auch sehr gute Stats, im Normalfall. Deshalb wundert mich das auch nicht, dass ich schneller war. Oh, Quid! Durch die Liebe. So, und jetzt ihr letztes Pokémon. Nice Schnurrkast, du warst vorhin am niedrigsten gelevelt, ja, jetzt bist du am höchsten für eine kurze Zeit. Rihornior! Ha, pass auf, dass du nicht, äh den, deine Füße unten am Boden verlierst, und sowas nicht gelesen. Keine Ahnung doch egal was die labern ich mach sie down und dann können sie gar nicht mehr labern BAMS! Leider hat er überlebt, mit wahrscheinlich nicht überlebt, das war nicht so klug cool von mir Vielender Dass ich das überlebt habe Ja In breitigeren Situationen kann man sich nur Ja okay, habe ich das gleiche gesagt Und du bist down! Ciao! Nice, es läuft richtig schnell. Wunderwitz. Am Ende schaffen wir alles in einer Folge. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Wir werden auf jeden Fall zwei Folgen machen, aber... Das wird schon ein bisschen so. Und das war's. Das war die zweite. Theresa. Ich bin so ziemlich beeindruckt. Deine Kraft hat mich wie ein Erdbeben durchgeschüttelt. Lass mich dir noch einen letzten Rat mit auf den Weg geben. Ach wenn du mal einen Kampf verlieren, ein bisschen mag erschüttert werden solltest. Verzage nicht, sondern bleib so standhaft wie der Boden, auf dem wir stehen. Okay, werde ich tun. Machen wir uns nun auf den Weg zu Nummer 3. Hallöchen, Ignaz! Hey, Maike! Ich habe unserem Rückkampf schon ganz ungeduldig entgegengefiebert. Unsere Kämpfe sind immer so heiß, da fühlt sich selbst eine Sauna im Vergleich bloß blau-warm an. Meine Kämpferseele brodelt richtig. Das würde jedes Thermometer sprengen, sage ich dir. Als wenn einem die Sonne direkt auf die Rübe brennt. Krass. Na dann, zeig mal, was du gelernt hast. Du, du, du. Ich meine, du hast nur Feuer-Pokémon. Deshalb wird das schwierig für dich zu gewinnen. Du wirst wahrscheinlich am einfachsten sein. Oder auch nicht. Tails hat nicht viele AP leider. Aber wir schauen mal, was man machen kann. Dürre. Sonnenlicht wird stärker. Okay, Feuer-Pokémon sind verstärkt durch Dürre. Ist Voluna dein neues Pokémon? Wir haben noch nie gegen Voluna gekämpft. Die Weiterentwicklung von... Oh. Von Vulpix, oh nein, wegen der Sonne ist äh, der Solarstrahl instant, normalerweise ist es eine Zwei-Runden-Attacke, die du erstmal eine Runde aufladen musst, eine zweite Runde greift an, bei Sonntag ist es instant und ja, das macht sehr viel Damage. Und ich mache jetzt nur die andere Attacke, die schwächer ist, also sieh dir was er. nicht weil ich verbrennen will, das funktioniert ja nicht mit Voluna, logischerweise, sondern weil ich die ab. Aufsparen will, aber ob das so klug war, ist es ist schneller oder ja, es ist immer schneller. Das kann ich nicht ausweichen, das wird nichts. nur das ist wirklich stark. Das, mache ich Luna. das ist ein ganz normales Feuer-Pokémon. Ich meine, ich kann mit Fußtritt versuchen oder oh, ich verwirre es. Ich glaube ich verwirre es erstmal und dann mache ich Fußtritt, Konfußstrahl. Es hatte die gleiche Taktik mit einer anderen Attacke. Z. z, z. <lacht> okay. Haben wir jemals eingeschlafen in diesem Spiel? In diesem eingeschlafenen Zustand? Hier, weißt du was? es den Lava-Keks. Den wir geschenkt bekommen haben. Den werden wir sowieso einfach sonst nie verwenden. Wozu jetzt Andenken behalten, wenn man ihn auch benutzen kann? So, nochmal mal fußstrahl Der Flammenwurf, ihr merkt, der macht nicht viel Damage. Wir sind beide Feuer-Pokémon. Das schickt wohl irgendwie nicht. Oder hat einfach keine anderen Attacken. So, es ist auf jeden Fall erstmal verwirrt. Das kriegt es so schnell nicht wieder los. Hoffentlich. Und jetzt versuche ich ein bisschen mit dem Fußtritt. Ich meine reinzaun. Ja, schießt schon mal selbst. So, Fußball sollte jetzt viel Damage machen. Naja, es war normaler Damage leider. Okay, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Aber solange es verwirrt bleibt, ist alles in Ordnung und das ist noch besser. So, nice. Panferno. Okay, wir werden ganz kurz Tails heilen und dann wird Tricky down gehen. Und dann machen wir Safe Switch auf Tails und dann Rush killen wir alle. Das ist der Plan. Mal gucken, ob er funktioniert. Bin gespannt, ob das so klappen wird. Oder nicht. Es tut mir leid, Tricky. Aber es ist besser, wenn ich Tails heile. Auch wenn ich mit dir ihn verwirren könnte. Falls ich schneller bin, aber ich zum einen glaube ich es nicht und zum anderen... Äh, das ist glaube ich wirklich klüger, wenn ich Tails heile. Ich hoffe, der Hypertrank hält ihn genug. Tempo-Heap... Mm. So, okay, ist genug. Ist auf jeden Fall genug. Das sollte ausreichen, damit es nicht One-Shot ist. Egal was für Kampfattacken du hier einsetzen solltest. Hydro-Pumpe, wenn ich dran komme. Alter. So viel Damage. Okay, das habe ich nicht erwartet. Ich bin froh, dass ich, ich overlevelt habe. So, das ist down, das kann das niemals überleben. Außer es hat einen Fokusgurt. Na, ja, was jetzt? Jetzt bin ich eigentlich down. Jetzt brauche ich noch einen Safe-Switch. Oh, warte, es wird bestimmt heilen, oder? Moment, es wird bestimmt heilen. Ich predikte, dass er heilen wird. Wenn nicht, bin ich am Arsch. Wahrscheinlich. Er heilt nicht. Aber er macht tempo voll Vollidiot. Glaube ich. Ich glaube, er ist ein Vollidiot. Mal schauen. Mal schauen. Nein. Ah. Nicht gut, gar nicht gut. Ich habe nichts für dich. Ah, Psychstrahl, aber das Ding ist doch locker schneller und macht mich wieder One-Shot. Na gut, es kann mich aber nur mit Feuerattacken treffen. Kampf macht keinen Sinn gegen meinen Geist. Naja, Feuerschlag sollte aber mich nicht killen. Nope. So, du bist schon mal down. Und ich dachte, irgendwas wird das einfachste. Von wegen. Der lässt sich nicht so mit seinem... Lass sich rumspielen. Oh Gott, Hunde, man. Ist aber gleichzeitig ein Unlicht-Pokémon. Feuer-Unlicht. Hm. Komm, ich versuch's. Okay, ich bin schneller. One-Shot! Yeah baby! Das war genau das, auf das ich gehofft habe. No, das war sogar ein Crit! Das war sogar ein Crit! Ob es ohne Crit gerotschadet hätte? Wer weiß, ist aber jetzt auch egal. Galoba! Normales Fire Pokémon. Achso, stimmt, ja. Ähm. Panferno war ja auch noch ein Kampf-Pokémon. Das habe ich vergessen zu sagen, deshalb hat ja auch äh, eine psychische attacke sehr effektiv Schaden gemacht. Zwei, drei Pokémon hat er noch. Aber ich habe nichts mehr zum Einsetzen. Ja, Pff. Ob ich schneller bin. Ob ich schneller bin, das ist... ...nicht so gut. Okay, Schnurkers, Ich habe dich letztes Mal unterschätzt. Diesmal mache ich den gleichen Fehler. Diesmal lasse ich dich angreifen. Du hast mir beigebracht, dass du richtig stark sein kannst. Das hältst du easy durch. Und jetzt! Ja. Oh, Flammkörper. Ich hab's mir schon geahnt, aber ich dachte mir egal, mach einfach trotzdem. Okay, Schnurgas, das tut mir sehr leid, aber ich werde dich opfern. Ja. Ich brauche dringend Tails wieder. Okay, wir heilen beide. Das ist in Ordnung. <lacht> das ist in Ordnung. <lacht> Oh, wenn das so ist, meine Liebe, dann nimm mal den Heiltrank und überlebe noch ein, zwei Runden. Dann darfst du gerne noch das Galopper killen, falls du es so lange aushältst. Eisenschweig sollte nicht so viel Damage machen. Macht's aber aus so irgendeinem Grund ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Nicht schön. Body Slam sollte nochmal... mal. Ich bin tot. Ich aber jetzt Flammenkörper Gehe ich down Oh nein, wegen dem Flammenkörper Gehe ich jetzt down Aber es ist paralysiert Es ist zumindest paralysiert Ich verliere nicht wegen dem Flammenkörper Sondern wegen meinem Leben Orb Okay, das ist Ist das so viel besser? wie immer. Okay, ich werde das mal teilteilen, bevor ich es nochmal beleben muss. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay? Ja? Ist das so gut, Leute? Ich denke mal, das ist so gut. Besser, Galoppa, bitte anrichten. Es ist paralysiert. Ach stimmt, es ist paralysiert. Ich hätte einfach angreifen können. Weil wegen Paralyse sind Pokémon auch langsamer. Macht ja auch Sinn. So. Ciao. Letztes oder vorletztes Pokémon noch von Ignaz? Du, du du du du du du du was hat er noch so auf Lager Arcani ist das sein letztes Pummel? Nee anscheinend nicht sonst hätte er jetzt irgendwas gesagt oh, er hat noch ein weiteres danach das ist echt mies der drängt mich hier wirklich in die Enge aber Arcani traue ich sehr viel zu deshalb schnell loswerden mit Hydropumpe Ganz schnell loswerden, bitte. Ich möchte, dass der Kani nicht sehen. Ich habe Angst, was noch so drauf... Ha ...haben könnte. Ja. Sehr schlecht. Bitte kill mich nicht, lieb mich, lieb mich! Warum liebt mich Tails nicht? ach Tails, warum? Jetzt muss ich wieder ein Safe Switch machen? Schätze ich. Was soll ich denn sonst machen? Ich hab nichts mehr, ich geh down. Das war's, ich, ich geh down. Ja wow, ich kann's vergiften. Aber ich werde definitiv erstmal Tails heilen. Ich will jetzt noch nicht meinen Top-Belieber verwenden. Auch wenn er natürlich nützlich wäre hier, aber... Den will ich wirklich noch nicht verwenden. Das sollte mich nicht killen, eigentlich. Eigentlich sollte mich das nicht killen. Nee. Das war eine sehr, sehr starke Attacke, aber. Man muss auch nicht übertreiben. Danke, Giftschleim. Du redest mir später noch den Hintern. Das weiß ich jetzt schon. Ah, komm, gib ihm einfach den Top-Trank. Komm. Wir wollen den Kampf jetzt schaffen. Wenn er jetzt nicht crittet aus irgendeinem Grund. Ja, gut. Okay, das ist schon mal sehr viel Damage weg. Eigentlich kann das immer so weitermachen. Merke ich gerade. Einfach Scorpion nochmal full heilen. Was wir dann kann Akani machen? Einfach immer wieder weiter Flammenblitz einsetzen, damit das immer weiter runter geht, die Gleiste. Immer runter und runter. Turbo-Tempo, dann Ernst? Okay, das, das gibt mir ein Free-Hit. Dann versuche ich mal mit Toxin. So, Toxin. Ja, jetzt macht es wieder Flammblitz, aber solange es mich nicht kriegt, ist alles in Ordnung, ja. Perfekt, und wenn es Toxin trifft, ist alles gut. Yeah! Direkt dran. was wird denn sein letztes Pokémon sein? Ich habe schon wieder vergessen. Oh Gott. Und die Hälfte ist weg. Sehr schön versuch mal mit dem Hypertrank. Ich hoffe, das, das hält genug. Das war ein Risiko jetzt, aber... Ah, sollte noch genug sein, aber am Ende und sondern bin ich down. Pass auf. Okay, hat gepasst. Hat gepasst. So, das sind jetzt immer Damage wegen Gift. Plus, ich heile mich wegen Gift -Schleim. Das läuft sehr gut. So, noch mal heilen. Und dann sollte Arcane jetzt diese Runde down gehen wenn es nochmal Flammenblitz einsetzen sollte. Was es wahrscheinlich tun wird. Ja. Naja. Und dann die Vergiftung und wird es nochmal killen. Lag ich richtig? Lasst mal sehen, Leute. Ja, ja, ich lag richtig. Sehr schön. Soll ich mit Scorpio drin bleiben? Ich weiß nicht, soll ich mit Scorpio drin bleiben? Und der Top-Trank war gerade nicht unbedingt so schlau zwischen Tails. Und oh, naja. Magbrand. Ich, ich tu direkt Tails rein. Tatsächlich. Ja, tatsächlich schon. Das können jetzt alles entscheiden. Hey, von jetzt an werde ich Vollgas geben. was du gehört? Naja, was auch immer. Ich bin Schiller. Das sollte er nicht überleben. Niemals! Ich habe erwartet, dass Ignaz der einfachste wird und bisher war er der schwerste. Respekt. Welch glühende Leidenschaft mit deinem Feuer machst du ja selbst der Sonne Konkurrenz. Tja. Kann wohl sein. Uh, uh, uff. Ich glaube, ich habe mir die Augenbrauen versenkt. <lacht> Dann werden wir hoffen... So, beim nächsten Mal den Rest hinbekommen.